Wahrlich, wenn Menschen durch die Hypnose-Rückführung von einer Schuldbelastung bzw. von dem Vergehen ihrer Seele aus einem anderen Leben erfahren, dann kann ihnen dies die Lebensfreude nehmen. Das möchte euch der Gottesgeist ersparen und bittet euch lieber mit offenen Sinnen jeden Tag bewusst in der Gegenwart zu leben, dann kommt ihr nicht in die Versuchung zu oft in eure Vergangenheit zu blicken um möglichst viele Fehler und Schwächen ins Bewusstsein zurückzuholen, damit ihr die angebliche Ursache für eure Krankheit oder ein Schicksal findet. Wenn ihr mit der Suche nach der Ursache übertreibt, dann kann es sein, dass ihr euch zu oft in der Vergangenheit des jetzigen Lebens aufhaltet und Bilder aus eurem Unterbewusstsein hervorholt, als ihr noch in einem niedrigeren menschlichen Bewusstsein gelebt habt. Die Folge davon ist, dass ihr viele weitere Erinnerungen hervorholt, die euch dann nur von der Gegenwart des Tages ablenken und ihr euch womöglich noch mit manchen unschönen Ungesetzmäßigkeiten gerne verbindet. Das aber sollte nicht geschehen, weil ihr eurer Seele durch das Wälzen von Gedankenbildern aus eurer früheren ungesetzmäßigen Zeit neue belastende Höhlen auferlegt, die sie aber nicht will, wenn sie schnell heimkehren möchte. Wenn ihr das verstehen könnt, dann werdet ihr die Bitte des Gottesgeistes leichter annehmen und euch nur ganz kurz zur Selbsterkenntnis eines Fehlers in der Vergangenheit aufhalten, um ihn anschließend mit der göttlichen Hilfe zu beleuchten und herzlich zu bereuen. Die Fragen über die Einverleibungen eurer Seele in mehreren irdischen Leben bzw. welche Lebensweise sie geführt hat oder welche Gesetzesvergehen ihre früheren Menschen begangen haben, Stellt bitte vorläufig auf die Seite und entfacht nicht die Neugier durch wissbegierige Gedanken, denn das könnte euch einmal sehr schaden. Deshalb bittet euch der Gottesgeist diesbezüglich um Geduld. Eure gottverbundene Seele wird in den jenseitigen Bereichen mit der göttlichen Hilfe ihre Gesetzesvergehen nach und nach ausfindig machen, denn dort hat sie dann die Möglichkeit und beste Voraussetzungen um in alle Negativhüllen hineinzublicken. Darin befinden sich die ungesetzmäßigen Speicherungen aller Erdenleben und auch aus anderen Fallwelten, und die Seele kann diese dann Gott zur Umwandlung übergeben, so sie es herzlich bzw. aufrichtig meint. Doch dies kann nur dann geschehen, wenn sie die geistige Reife erschlossen hat, ein bestimmtes Gesetzesvergehen richtig einzuordnen, ohne einen Schaden zu erleiden. Nur dann kann sie es herzlich bereuen. Manchmal wird hypnotisierten Menschen ein falsches Wissen weitergegeben, weil sich in den Sitzungen dunkle Seelen darzuschalten und ins Oberbewusstsein Bilder übermitteln, die gar nichts mit dem früheren Leben der Seele in einem anderen Körper zu tun haben. Darum warnt der Gottesgeist vor der Rückführung in ein früheres Leben durch Hypnose oder einen Wahrsager. Viele Wahrsager stehen in direkter Verbindung mit erdgebundenen Seelen, die bei der inneren Seele des neugierigen Menschen Abrufungen vornehmen. Aus den Partikelhöhlen ihrer Seele bringen sie vieles zutage, das mit wahren Gegebenheiten aus einem früheren Leben der Seele übereinstimmt, aber auch viel Unwahres, das andere Menschen im Leben erlebt und ihnen nur berichtet haben. Auch dieses Wissen ist in den Seelenhüllen gespeichert und kann durch die mitwirkenden Seelen dem Wahrsagermedium übermittelt werden. Dadurch kommt es zu falschen Annahmen, die eventuell sehr schmerzlich ausfallen können, weil sich der Mensch im Ober- und Unterbewusstsein ständig mit einem für ihn nicht zutreffenden Wissen befasst und dadurch sein Leben eventuell in falsche Bahnen gelenkt wird. Darum empfiehlt euch der Gottesgeist, keine Rückblicke in die Vergangenheit eurer Seele vorzunehmen, da es sehr gefährlich sein kann. Ob ihr in eurem Bewusstsein mit dem unschönen Ereignis aus einem früheren Leben der Seele fertig werdet, das hängt davon ab, wie weit ihr geistig gereift seid. Jedes Wesen ist für sich selbst verantwortlich, deshalb wird der Gottesgeist zu euch nie sprechen, ihr sollt dieses und jenes tun oder lassen. Er kann euch nur darauf hinweisen, wo es für euch in dieser finsteren Welt der vielen Täuschungen und Unwahrheiten gefährlich wird. Könnt ihr das so annehmen? Nun führt euch der Gottesgeist in das Leben eurer Zellen ein, damit ihr ihre vielfältigen Tätigkeiten besser kennenlernt. Wenn ein Mensch von einem negativen Gedankenwald umwölkt ist und nicht mehr gleich herausfindet, dann fällt er in einen niedrig schwingenden Zustand und die Folge davon ist, dass er aus der Nahrung nur wenige Energien aufnehmen kann. Der Grund dafür ist, dass beim Essen seine Energieumwandlungsorgane durch niedrige Informationen aus seinen Gedanken stark abgelenkt sind und deswegen können sie nicht gezielt und gut ihre Aufgabe erfüllen. Deshalb empfiehlt euch der Gottesgeist, beim Essen keine störenden, niedrig schwingenden Gedanken zu haben und so wenig wie möglich zu sprechen. Damit ihr die Speisen bewusster aufnehmen könnt. Nur in diesem Zustand ist es den Zellen eures großen Verdauungsapparates möglich, sich ganz auf ihre Tätigkeit zu konzentrieren. Habt ihr beim Essen Sorgen und Probleme und seid deswegen traurig, dann registrieren dies die zuständigen Verdauungszellen sofort. Sie werden durch die ihnen übertragene Traurigkeit träge und unfähig die ankommenden Speisen schon am Eingang des Verdauungsbereiches richtig zu erkennen, sie nach der genetischen Vorgabe zu sortieren und an die zuständige Zellengruppe zur Verarbeitung und Aufnahme lebenswichtiger Stoffe weiterzureichen, die sie dann in Energien umwandeln. Bitte werdet euch bewusst, eure Zellen bekommen in ihrem kleinen Bewusstsein alles mit was ihr denkt oder sprecht, und wissen auch, in welchen Erkenntnisbereich sie diese Informationen in ihrem kleinen Bewusstsein einordnen sollen. Das können sie nur deshalb, weil sie in den Lebensjahren mit euch gelernt haben die Schwingungen eurer Gedanken, Worte, Gefühle und Empfindungen zu unterscheiden und was ihr dabei erlebt oder ausgesagt habt. Das heißt, eure Zellen orientieren sich an eurem Bewusstsein. Wie ihr zum Beispiel ein Wort in der Bedeutung erfasst und welchen Stellenwert es für euch hat. Daraus ist ihr kleines Erkenntnisbewusstsein entstanden und reift immer noch weiter durch eure geistige Erweiterung. Könnt ihr euch das vorstellen? Wahrlich, der Mensch besitzt durch die Genspeicherungen der Fallwesen lernfähige Zellen die jede Regung des Menschen registrieren und sich sofort ängstigen, wenn er negativ denkt bzw. Gedanken hat, die gegen ihr Zellenleben gerichtet sind. Deshalb empfiehlt euch der Gottesgeist auch im höheren Alter, wenn der Körper nach genetischen Programmen abbaut und dadurch für viele Krankheiten anfälliger wird, trotzdem positiv zu denken und sich mit Sichtum bzw. dem Ableben nicht zu befassen, auch dann nicht wenn ihr schwer krank seid. Dies spricht der Gottesgeist deshalb an, weil der Mensch mit einer schweren Erkrankung oft in eine traurige Stimmung fällt und die Zellen dann darüber in Angst und Schrecken versetzt und allmählich zu glauben beginnen, dass jetzt ihre Zeit im menschlichen Körper abgelaufen ist und sie nun in kurzer Zeit die Umwandlung ins geistige Leben mitmachen müssten. Die Traurigkeit ist sehr schlecht für sie denn sie möchten dem menschlichen Körper bis zu seinem letzten Atemzug helfen und dazu beitragen, dass er gesund und vital bleibt oder wieder gesund wird und seine Erkrankung trotz Schwächephasen gut übersteht. Darum bemüht euch, trotz einer schweren Erkrankung hoffnungsvoll zu denken und wirklich an eure Gesundheit zu glauben. Da der Mensch Zellen hat kann er auch bei einer schweren Erkrankung wieder ganz gesunden, wenn seine Immunzellen neue Wissensspeicherungen und die dazu erforderlichen Funktionsprogramme für ihre Tätigkeit erhalten, die es ihnen ermöglichen, in einer ganz neuen Weise gegen schädigende Krankheitserreger vorzugehen. Diese Programme können sie aus den Speicherungen der Gene oder der wegweisenden Thymusdrüse und dem daran angeschlossenen Lymphsystem erfahren. Da die Zellen lernfähig und imstande sind neue Programme aufzunehmen und auch auszuführen, warten sie nur auf die Bildinformationen und das Startsignal der Thymusdrüse und dem daran angeschlossenen Lymphsystem für ihre neue erweiterte Tätigkeit. Die sehr wichtige Schaltzentrale der Thymusdrüse zur krankheitserregersuche im gesamten Körper muss aber aktiv sein damit die Zellen neue Informationen für ihre erweiterte Tätigkeit erhalten können. Das ist aber im höheren Alter nicht mehr gut möglich bzw. eingeschränkt, weil die Fallwesen die Gene so programmierten, dass sich die Thymusdrüse später wieder langsam zurückbildet bzw. schrumpft. Ab einem bestimmten Alter führt sie dann ihre Funktion nur noch vermindert aus, da sie schon den gesamten Zellenstaat mit ausreichenden Bildfunktionen und Wissensspeicherungen versorgt bzw. in alle Aufgabenbereiche eingewiesen hat. In der Zeit ihrer sehr aktiven Tätigkeit war sie den Zellen ein guter Lehrer bzw. Einweiser. Durch die später verminderte Funktion der Thymusdrüse kann das Immunsystem sich nicht oder nur langsam auf neue Schädigende-Krankheitserreger umstellen. Den Wächtern des Körpers, dem großen Immunsystem mit mehreren Organen und Lymphdrüsen, fehlt nun zur Erkennung der Schädlinge ein Orientierungsbild, damit sie diese schon an den Eingangspforten des Körpers abfangen bzw. nicht passieren lassen. Es wäre gut, wenn der Kranke bei einem erfahrenen Mediziner oder Heilpraktiker nach einer Möglichkeit fragt, die die Abwehr seines Immunsystems verstärken kann. Dann sollte er sich vom Mediziner beraten lassen, ob eine Aktivierungstherapie der Thymusdrüse für ihn in Frage kommt, denn diese Möglichkeit steht heute den Menschen zur Verfügung. Sie wäre aus göttlicher Sicht vor allem sinnvoll, wenn schon viele Zellen durch Krankheitserreger erheblich geschädigt wurden oder keine Funktion mehr ausführen können. Vor der Verträglichkeitskontrolle des Arztes und seiner Befürwortung, soll der erkrankte Mensch zuvor mit der Thymusdrüse und seinen Immunzellen sprechen und sie darauf vorbereiten, dass sie ein Hilfsmittel für ihre Tätigkeit im Körper erhalten und es annehmen sollten. Es könnte sein, dass die ersten Verträglichkeitsversuche wegen allergischen Anzeichen scheitern und euch der Mediziner rät, den Versuch nach einiger Zeit zu wiederholen. Wenn die Körperzellen abwehrend reagieren, dann bittet euch der Gottesgeist, Lasst euch deswegen nicht entmutigen und hofft weiter auf eine positive Wende im Körper. Durch die Stärkung eures Immunsystems mit anderen Aufbaumitteln und durch eure liebevollen Zellansprachen, können die Zellen einmal so weit kommen, dass sie das Mittel ohne eine Nebenwirkung bzw. allergische Reaktion annehmen. Das wünscht euch der Gottesgeist sehr. Wer den Test mit dem Thymusmittel unter sorgfältiger Beobachtung des Mediziners gut vertragen hat und nun die Therapie beginnen will, dem rät der Gottesgeist folgendes, er sollte vor jeder Injektion darauf achten, dass er sich durch ein Herzensgebet in einer höheren Schwingung aufhält und seine Zellen informiert, dass sie über die Blutbahn ein Immunstärkungsmittel erhalten. So sind die Thymus- und Immunzellen darauf vorbereitet um bereits im Moment der Injektion alles in die Wege zu leiten, dass die wichtigen Substanzen und Informationen aus dem Immunmittel schneller und wesentlich besser von den geschwächten Körperzellen aufgenommen werden können. Außerdem sorgen nun die zuständigen und gestärkten Immunzellen in größerer Anzahl dafür, dass die Krankheitserreger im Körper nicht mehr in der Lage sind, zerstörerisch zu wirken und andere den Körper über die Ausscheidungsorgane fluchtartig verlassen müssen. Der betroffene Mensch sollte sich im Klaren sein, dass ein negatives Denken an sein Hinscheiden schon im Vornherein die Zellen unruhig stimmt und sie fürchten sich dann, weil sie keine Hoffnung mehr für ein Weiterleben im Körper haben. Deshalb betet der Gottesgeist alle schwerkranken Menschen sich nicht mit dem Hinscheiden zu befassen, sondern hoffnungsvoll an die Zukunft zu denken, damit die Zellen diese Gedanken übernehmen können und sich Mühe geben, alles im Körper dafür zu tun, damit er wieder zu Kräften kommt sowie schmerzfrei und gesund wird. Aber auch, dass die Immunzellen in den Betroffenen schwer geschädigten Organen nach den erweiterten Funktionsprogrammen der Thymusdrüse ein neues Abwehrsystem gegen die Zerstörer bilden und installieren. Und dass zudem im Körper alles dafür veranlasst wird, die verbliebenen gesunden Zellen zur Teilung anzuregen bzw. sich neu zu bilden und die abgestorbenen Körperzellen ausgeschieden werden. Wichtig ist für die Abwehrzellen des Immunsystems die immer im größeren Verbund ihre Aufgabe erfüllen, dass sie die krankheitserreger bzw. die Zerstörer in den verschiedenen Körperregionen sofort erkennen, unschädlich machen und sie schnell über die Ausscheidungsorgane aus dem Körper abtransportieren, damit ihre zerstörerische Tätigkeit beendet ist. Dann kann auch für die dafür vorgesehenen Helferzellen in den geschädigten Zellregionen ein Neuaufbau beginnen. Wenn ihr euch nach der Heiltherapie wieder besser fühlt, dann vergesst bitte nicht, öfter mit euren Zellen zu sprechen und ihnen zu danken und sie auch liebevoll weiter anzuspornen, dass sie künftig euren Körper vor schädlichen Substanzen oder Parasiten noch intensiver schützen sollen, damit ihr mit eurem Zellkörper gesund bleibt und euch wohlfühlt. Diese Empfehlungen des Gottesgeistes braucht ihr nicht anzunehmen, weil ihr das gute Recht habt so zu leben, wie ihr es für richtig haltet. Doch wer sich für die göttlichen Hinweise gerne öffnet, der ist auch offen und lernfähig für Neuigkeiten über die er bisher noch nicht informiert war oder nicht annehmen konnte, weil ihm noch einige Wissensbausteine zur besseren geistigen Orientierung und zu einem weitsichtigeren Leben gefehlt haben. Wie ihr vom Gottesgeist schon erfahren habt, sind die Zellen lernfähig, auch die des Verdauungssystems. Sie sind ein eingespieltes Team und wissen genau, welche Aufgaben sie durchzuführen haben. Wenn zum Beispiel eine Speise, die sie nicht kennen oder vom Geruch und Geschmack ablehnen, die Mundpforte passiert, dann verhandeln sie miteinander, ob sie diese annehmen wollen. Ist dies nicht der Fall, dann entscheiden und ordnen sie verschiedene Maßnahmen an. Es kann dann sein, dass sie eine unbekannte oder unerwünschte Speise ohne Verdauungsarbeit, das bedeutet, unverdaut in den Darm passieren lassen und es zu einer schnellen Ausscheidung kommt. Oder sie transportieren winzige Substanzen der unerwünschten Speise in die Haut ab, damit der Mensch durch einen Hautausschlag bzw. eine Allergie merkt, dass er sie meiden soll. Doch die Zellen sind lernfähig und können sich schnell umstellen. Wenn der Mensch gesunde und normal funktionierende Verdauungsorgane besitzt und sich sonst allgemein wohlfühlt. Ist dies der Fall, dann besteht für einen Allergiker, der immer wieder auf eine oder mehrere Speisen Hautausschläge bekommt oder von anderen allergischen Reaktionen betroffen ist die Möglichkeit, eine Besserung seiner Beschwerden zu erhalten oder ganz davon geheilt zu werden. Die Empfehlung des Gottesgeistes ist folgende. Er sollte sich die Speisen immer bewusst anschauen und auch ihren Geruch wahrnehmen, die ihm bisher Unannehmlichkeiten bereiteten. Und zudem wäre es gut, sich mit den Speisen herzlich zu verbinden, denn so kann er in seinem Bewusstsein eine tiefe Beziehung zu ihnen aufbauen, die später auch seine Zellen in ihrem kleinen Bewusstsein übernehmen. Doch damit nicht genug. Er sollte die Zellen auch darüber informieren dass er die Speise liebt und gerne isst, und sie sollten wissen, dass sie gleich mit ihr in Berührung kommen werden. Sie sollten durch liebevolle Gedanken von ihm erfahren, dass sie sich vor der Speise nicht zu fürchten brauchen und diese gerne annehmen können. Bei jeder Zellansprache hören sie ihm aufmerksam zu und erfahren seine Meinung bzw. Einstellung zu der Speise. Wenn er jedes Mal die Zellansprache wiederholt und ihnen liebevoll mitteilt, dass er so gerne diese Speise essen würde, ohne ihre unangenehmen Reaktionen auf seinen Körper erleben zu müssen, dann ändern sie manchmal, wenn auch zögernd, ihre feste Einstellung. Dann wird allmählich von den Verdauungszellen die Annahme der Speise erfolgen und sie stellen sich dann nicht mehr quer, indem sie ihm große Schwierigkeiten bereiten, damit er sie ablehnt bzw. ganz meidet. Bevor ihr euch vorübergehend oder ganz von einem wichtigen Nahrungsmittel verabschiedet, weil euch ein Schulmediziner geraten hat bestimmte Speisen zu meiden, die für euren Körper unverträgliche Substanzen enthalten und bisher bei euch allergische Reaktionen ausgelöst haben, dann seid nicht entmutigt und versucht trotzdem auf die Möglichkeit der Zellansprache zurückzugreifen. Habt ihr mit euren Zellen öfter über das Unverträglichkeitsproblem gesprochen, dann wagt erneut die bisher unverträgliche doch geliebte Speise zu essen. Ihr solltet anfangs vorsichtig nur wenige Bissen bzw. eine kleine Menge davon essen und die Speise freudig, dankbar und bewusst aufnehmen. Wenn ihr nun die Empfehlung des Gottesgeistes ausprobiert, dann erwartet nicht gleich einen Erfolg. Weil sich die Zellen erst langsam darauf einstellen müssen. Doch bitte engstigt euch nicht vor dem Essen der Speise, denn wenn das geschieht, reagieren eure Zellen ebenso ängstlich und ihr werdet nicht den gewünschten Erfolg erlangen, das für euch so wichtige Eiweiß- oder vitaminreiche Nahrungsmittel ohne Nebenwirkungen zu vertragen. Habt viel Geduld und Ausdauer bei euren vorsichtigen Versuchen mit einer kleinen Nahrungsmenge. Das war vom Gottesgeist eine mutmachende Empfehlung für sonst gesunde Menschen, die aber von lästigen Allergien geplagt werden und nicht mehr ein noch auswissen, weil ihnen Medikamente kaum helfen. Nun versucht der Gottesgeist den Menschen Trost zuzusprechen, die große Schwierigkeiten mit der Verdauung fetthaltiger Speisen haben, viele von euch wissen, dass die Bauspeicheldrüse ein sehr wichtiges menschliches Organ ist. Sie bildet in einem Teil das lebensnotwendige Insulin und im anderen Teil ist sie für den Fettstoffwechsel zuständig bzw. am Verdauungssystem beteiligt. Die für den Fettstoffwechsel zuständigen Zellen bilden und geben Stoffe weiter, damit Speisefette umgewandelt werden können. Nach dem Umwandlungsvorgang werden dann die kleinsten Mikroteilchen als wertvolle energetische Aufbau- und Schutzstoffe von Transportzellen aufgenommen und anderen Zellen zugeführt, um sie in ihren kleinen Zellbewusstseinsleben zu versorgen, damit sie ihre Aufgaben im Körper gut erfüllen können. Besonders die Hautzellen werden durch die umgewandelten Stoffe verschiedener Fette reichlich versorgt. Diese schützen die Haut vor schädlichen Substanzen aus der Luft und dem Wasser, sowie vor unnatürlichen chemischen Stoffen und vor starker Sonnenbestrahlung. Die Bauchspeicheldrüse ist mit anderen Verdauungsorganen intensiv an der Umwandlung von Nahrungsmitteln in Energie und der Herstellung wichtiger Körperaufbaustoffe beteiligt und ist im Stoffwechselbereich eine wichtige Stütze für das gesamte Körpersystem und von großer Bedeutung für die Immunorgane und Zellen. Sie will ihre Aufgabe immer gut erfüllen, doch das kann sie nicht, wenn einige ihrer Zellen, die bei der Fettumwandlung mit beteiligt sind, durch oftmalige Übersäuerung und daraus entstandener Entzündung stark geschädigt sind, wodurch ihre Tätigkeit stark eingeschränkt wird. Die Leistungsminderung versuchen ihre gesunden Zellen emsig wieder auszugleichen, doch sie schaffen es meistens nicht, wenn bereits viele Zellen, die mit ihnen für den Stoffwechsel zuständig waren, ihre Funktion eingestellt haben. Die übrigen noch gesunden Zellen, die für diese Aufgabe zusätzlich einspringen, sind manchmal entsetzt und ratlos, wenn sie der Mensch mit großen Speisemengen völlig überfordert. Sie können dann nicht genügend Stoffe zur Speiseverarbeitung produzieren und deshalb bleiben verschiedene Speisesubstanzen unverdaut. Auf die so wichtigen Mikroteilchenaufbaustoffe, die aus der Speiseumwandlung stammen, warten aber die Transportzellen, damit sie diese dann über die Blutbahn in alle Körperbereiche zu den Zellen befördern können, die bereits sehnend darauf warten, wieder gestärkt ihre Funktion gut erfüllen zu können. Wenn Menschen durch eine stark geschädigte oder in der Funktion nur etwas eingeschränkte Bauchspeicheldrüse an Verdauungsschwäche leiden, dann verordnen Mediziner zur Verdauungsunterstützung Medikamente, die spezielle Ferment- und Enzymbestandteile enthalten. Diese reichen aber manchmal nicht aus, um die Verdauungszellen genügend zu unterstützen damit bei den betroffenen Menschen eine Linderung eintritt oder dass sie ganz frei von Beschwerden werden. Die Folge von unverdauten Speiseresten ist, dass sich im Magen- und Darmkanal Gärungsluftblasen bilden und unangenehme Schmerzen hervorrufen. Doch der Gottesgeist möchte den Menschen mit Fettstoffwechselstörungen ein Licht der Hoffnung in ihre manchmal verzweifelte Lage bringen. Er bietet ihnen durch die Zellansprache eine Möglichkeit an, sich wieder wohler zu fühlen oder eine wesentliche Linderung ihrer Schmerzen zu erhalten. Er bittet sie, sich zuerst bewusst zu machen, dass ihr Körper aus unzähligen lernfähigen Zellen besteht, die mit ihrem kleinen Bewusstsein viele Aufgaben nach vorgegebenen Programmen aus den Genen ausführen und stets in der Lage sind, die Quintessenz aus eurem Denken und Reden zu verstehen. Ihr sollt auch wissen, dass die Zellen euch gerne zuhören, denn sie leben mit euch, ihrem Körper und möchten, dass es ihm immer gut geht und sie sich mit ihm am Leben erfreuen können. Seid euch auch im Klaren darüber, dass die Zellen euch, das inkarnierte feinstoffliche Wesen im Körper, mit dem zeitlich-irdischen Leben beschenken bzw. Es, es ermöglichen. Und ohne eure Sinnesorgane, die nach Vorgabe der Gene von vielen Zellen gebildet wurden und ihre Funktion aufrechterhalten, könntet ihr im Körper und ebenso eure an ihn angeschlossene Seele in dieser Welt nichts wahrnehmen. Bedenkt auch, dass jede Zelle ein eigenständiges, wenn auch noch unausgereiftes Leben führt. Die Zellen sind sehr darüber erfreut, wenn ihr für ihr kleines Bewusstsein und ihre Tätigkeiten Interesse zeigt und mit ihnen öfter aufrichtig und herzlich kommuniziert. Diese Hinweise des Gottesgeistes sollten euch anspornen das neue Wissen zu überdenken. Wenn ihr es versteht und bereit seid, gerne mit euren Körperzellen zu sprechen, dann tut dies, bevor ihr zu speisen beginnt. Dabei wäre es vorteilhaft, folgendermaßen vorzugehen, setzt euch zuerst liebevoll mit den Zellen eurer Bauchspeicheldrüse und den anderen Verdauungsorganen, Magen, Leber und Darm, in Verbindung und bittet sie die Speisen zum Wohlergehen eures Körpers gut aufzunehmen und erfolgreich tätig zu sein. Wenn ihr das Bewusstsein der Bauchspeicheldrüse und das der anderen Verdauungsorgane ansprecht, dann können sie noch mehr Zellen, die aus Energiemangel noch träge waren, durch eure Gedankenkräfte aktivieren und zur Verdauungstätigkeit heranziehen. Bitte stellt euch vor, im Augenblick eurer Ansprache der Bauchspeicheldrüse und der anderen Verdauungsorgane gelangen eure Gedankenkräfte vom menschlichen Gehirn auf magnetischer Lichtbahn in ihr Organbewusstsein, das diese freudig aufnimmt bzw. speichert und dann ihren Zellen für ihre Tätigkeit zur Verfügung stellt. Jedes Organ hat ein merkfähiges energetisches Bewusstsein, das Speicherungen der Gene enthält die ihm ihre Aufgaben vorgegeben haben. Danach richtet es sich und beginnt sofort viele ihrer Zellen, die einen Verbund bilden, dorthin zu beordern wo sie benötigt werden, damit sie die Aufgaben gezielt nach den vorgegebenen Programmen erfüllen. Hat es aber zu wenige aktive Zellen, dann haben diese große Mühe die ganze Arbeit zu erfüllen. Dieser Zustand macht zum Beispiel die Bauchspeicheldrüsenzellen missmutig und lässt sie verzweifeln, wenn sie mit einer Nahrung überfordert sind, die viel Fett enthält. Darum beginnen sie sich untereinander und mit den anderen Verdauungsorganen zu besprechen und beraten, welche Speise und Fettmenge sie bewältigen können und welche sie wieder in den Darm unverdaut weiterleiten wollen. Wahrlich, erhalten die Zellen zu viele Speisen und Fettstoffe zur Verdauung, dann ist ihre Stimmung nicht besonders gut, weil sie schon von Anfang an wissen, dass sie diese Menge keinesfalls verarbeiten bzw. verdauen und in Energie umwandeln können. Deshalb beraten sie sich oft, ohne zu einem lösbaren Ergebnis zu kommen. Dabei kann ihnen zum Beispiel das Speicherbewusstsein der Bauchspeicheldrüse nicht helfen, weil es keine Eingabe bzw. Programme zur Lösung des Problems hat. Da die Fallwesen den zuständigen Genen keine Wiederaufbauprogramme zur schnellen Erneuerung ihrer geschädigten Zellen eingespeichert bzw. dafür vorgesehen haben. Der Gottesgeist empfiehlt den gottverbundenen Menschen mit einer geschädigten Bauchspeicheldrüse bzw. mit großen Schwierigkeiten bei der Verdauung von bestimmten Speisen, sich vor dem Essen noch in Gedanken kurz mit ihr und den anderen Verdauungsorganen in Verbindung zu setzen damit sie sich auf euch und das Essen ausrichten können und euch zuhören, was ihr noch Wichtiges zu sagen habt, so es ihr kleines Bewusstsein aufnehmen kann. Hattet ihr immer bei einer bestimmten Speise erhebliche Verdauungsprobleme, dann bittet sie, sich dieses Mal noch mehr auf die Speise zu konzentrieren, damit keine unverdauten Stoffe in den Darmkanal gelangen und dort zu gären beginnen. Bei ihrer Verdauungstätigkeit die eure Organe voll konzentriert erfüllen möchten, werden sie oft von euren Gedanken und Worten ziemlich abgelenkt, das heißt, in ihr kleines Bewusstsein gelangen Mitteilungen, die sie trotz ihrer beginnenden Verdauungsaufgabe zu verstehen versuchen. Wie ihr daraus erseht, ist jedes Organ und jede Zelle des Körpers mit seinem Bewusstsein an euer Denken und Sprechen angeschlossen und sie empfinden und fühlen mit euch. Deshalb wäret ihr gut beraten, wenn ihr euer Denken und Sprechen während des Essens ziemlich reduziert, so ihr euch nicht etwas Wichtiges mitzuteilen habt. Bedenkt schon vor dem Essen, wie gut es für eure Verdauungsorgane wäre, wenn ihr mit eurem Denken und Sprechen eine kurze Pause einlegen würdet. Eure Verdauungsorgane können sich dann viel besser auf die für euch so wichtige gute Verdauung der Speisen konzentrieren. Letztlich seid ihr diejenigen, die mit vermehrten Kräften und Vitalstoffen durch die ausgezeichnete Leistung eurer Zellen belohnt werdet. Diesbezüglich werden vom Gottesgeist jene Menschen mit geschädigten Verdauungsorganen bzw. mit einer Verdauungsschwäche angesprochen, bei denen nur wenige Organzellen ihre Verdauungstätigkeit normal ausführen können. Für diese wäre es besonders wichtig, die Verdauungszellen bei ihrer im Siegen Tätigkeit die sie nur für euch leisten, nicht abzulenken. Vielleicht leuchtet euch das zu eurem eigenen Vorteil ein. Wenn ihr vor dem Essen noch in Gedanken mit euren Zellen kommunizieren wollt, dann wäre es besser, dies erst nach dem Herzensgebet zu tun, indem ihr den Gottesgeist um die Erhöhung der Speisenschwingung und für die Umwandlung der darin enthaltenen negativen Kräfte herzlich bittet. Das empfiehlt euch der Gottesgeist auch deshalb weil das Gebet aus dem seelischen Herzen eure Zellschwingung anhebt und die Verdauungszellen dadurch mehr Energien für ihre Tätigkeit haben. Zudem befindet ihr euch dann schon vor dem Essen mehr im göttlichen Lichtschutz und der Gottesgeist hat es leichter, euch über eure Seele bei der anschließenden Zellansprache wichtige Impulse zu übermitteln, die ihr dann an die Zellen weitergeben könnt. Diese herzliche Gebetsverbindung empfiehlt er nur den gottverbundenen Menschen weil Gottlose dafür nicht offen sind und das gute Recht haben es zu unterlassen, da sie freie Wesen sind. Die Zellen sind lernfähiger, wenn ihr mit ihnen öfter sprecht, denn sie hören euch sehr gerne zu und wissen dann, dass sie von euch geliebt und beachtet werden, auch wenn sie nicht alles nach den festgelegten Genprogrammen für euch zufriedenstellend erfüllen können, weil ihnen zu wenige funktionierende Zellen zur Verdauung zur Verfügung stehen oder dazu Energien und umfangreichere Informationen fehlen. So ihr wollt, könnt ihr ihnen beim Essen kurz mitteilen, dass euch das Essen gut schmeckt und ihr euch freuen würdet, wenn sie das auch so empfinden und ihre Leistung zur Verdauung voll erbringen könnten. Ansonsten lasst sie während des Essens konzentriert und ungestört ihre Tätigkeit ausüben. Wiederholt so oft wie es euch möglich ist jedes Mal vor dem Essen oder kurz danach die Zellansprache, dann erst werdet ihr den gewünschten Erfolg erfahren, weil die Zellen sich dafür umstellen müssen. Doch wisst, sie wollen alles dazu tun, um ihrem Körper beizustehen. Durch die Zellansprache kann so manche Herzliche himmlische Wanderer eine große Freude erleben, denn er fühlt sich dann durch seine Lernfelden und in ihrem kleinen Bewusstsein neu ausgerichteten Verdauungszellen vitaler und gesünder, weil sämtliche Körperzellen von der guten Verdauung sehr profitieren konnten. Die Zellansprache ist das wirksamste Mittel sich vor einer Krankheit zu schützen und hilft auch jenen Menschen großartig, die leicht oder schwer erkrankt sind. Weil jede gesunde Zelle lernfähig und bereit ist etwas Neues auszuprobieren, wozu sie aber nach ihren unzureichenden Genprogrammen nicht in der Lage wäre. Durch eure liebevolle Kommunikation mit den Zellen, werden sie ihre vorgegebenen Aufgaben im Körper freudiger erfüllen und euch viel besser zur schnelleren Schmerzfreiheit und Gesundung verhelfen, so ihr sie immer wieder darum bittet. Jedem Menschen steht es frei ob er die Zellansprache nutzen will oder nicht. Doch wisst, der Gottesgeist ist immer bereit, so er die Möglichkeit durch einen Künder hat, den Menschen mit Hinweisen und Empfehlungen zu helfen, damit sie in dieser düsteren Welt nicht in großem Leid und Not darben müssen und deshalb keinen Lebenswillen mehr aufbringen. Doch leider geschieht dies täglich, dass Menschen in ihrer Not nicht mehr ein noch auswissen. Der Gottesgeist kann ihnen über himmlische Lichtboden nicht direkt helfen, da von den zerstörerischen Fallwesen alles in dieser Welt gegensätzlich gepolt wurde, damit himmlische Wesen keine Chance haben, um an die Menschen sichtbar oder mit einer Mitteilung heranzukommen, damit ihnen auf vielfältige Art und Weise geholfen werden kann. Aus himmlischer Sicht ist das eine irdische Tragödie. Diese wird zuerst für die höher schwingenden aus dem Himmelreich ausgegangenen inkarnierten Heilsplanwesen enden, die viele Male zur Schöpfungserrettung und Schwingungsanhebung des Planeten im Dauereinsatz waren. Viele von ihnen bereiten sich nun für die himmlische Rückkehr emsig vor, indem sie ihre noch unschönen Wesenszüge veredeln und sich ihren Mitmenschen gegenüber herzlicher und sanfter verhalten. Die Mission der Heilsplanwesen geht in den untersten Fallbereichen materiell und feinstofflich, allmählich zu Ende, dort wo ihr momentan noch lebt? Freut euch auf eure baldige himmlische Rückkehr, denn es ist nicht mehr weit bis dahin, so ihr jetzt alles daran setzt in eine höhere Lebensschwingung zu kommen, die euch über den Weltnebel der tief gefallenen Menschen und Seelen erhebt. Wahrlich. Geblendete herzliche Menschen haben sich im grauen Dunst dieser Welt verirrt und sich an die Lebensweise der aglistigen, herzenskalten Menschen angepasst und wissen nun nicht mehr, wie sie herausfinden können. Doch wer stets in sein inneres seelisches Herz zu Gott wandert, der erhält dafür vom ihm wegweisende Impulse über seine innere heimkehrwillige Seele. Viele herzliche Menschen haben sich in Glaubensgemeinschaften verirrt worin Führer mit stark ausgeprägtem Verstand ihnen den Weg ins Himmelreich zeigen wollen, angeblich nach dem göttlichen Willen. Wahrlich, diese herzenskühlen Verstand des Menschen haben einen Großteil der gläubigen Menschheit durch festgelegte religiöse Dogmen verführt und das setzt sich für die Seelen in den jenseitigen Bereichen unverändert fort. Diese Irreführung über lange Zeit bzw. religiöse Gebundenheit der Gläubigen sollte endlich einmal aufhören, damit jedes Wesen frei seinen von Gott vorgegebenen Weg ins Himmelreich gehen kann. Seid ihr auch unter diesen Herzensmenschen, die mehr die äußere und innere Freiheit lieben als sich einer Glaubensgemeinschaft anzuschließen, wovon Verstand des menschen gesalbte Reden über Gott zu hören sind? Wahrlich. Diese Reden sind aus himmlischer Sicht Schall und Rauch und führen Menschen und Seelen in einen grauen Nebel, aus dem sie manchmal viele kosmische Äonen nicht mehr freikommen. Vielleicht könnt ihr jetzt verstehen, weshalb der Gottesgeist zu allen irdischen Zeiten über aufrichtige freie Künder die Herzensmenschen immer wieder vor religiöser Irreführung und Gebundenheit gewarnt hat. Diese letzte, sehr wichtige Offenbarungspassage für aufrichtige himmlische Heimkehrer, die euch der Gottesgeist im Anschluss der Schilderung über Gesundheit und Wohl des Körpers überreicht hat, versucht bitte, so ihr wollt, in eurem inneren Herzen eures ewigen Wesens nachzuempfinden. Vielleicht könnt ihr aus der Botschaftsschwingung den ermahnenden Ernst die wohlwollende Fürsorge und den großen Herzensschmerz der himmlischen Gottheit für die verirrten und tief gefallenen Wesen verspüren. Wenn ja, dann ist eure innere Seele der Lichtschwingung des universellen Liebegeistes schon sehr nahe gekommen und ist nicht mehr mit vielen Ungesetzmäßigkeiten umhüllt, darüber könnt ihr euch freuen. Noch ein Hinweis zum menschlichen Magnetfeld, das für die Sinnesorgane des Menschen nicht schaubar und fühlbar ist. Das menschliche Magnetfeld strahlt in mehreren Pastellfarben, ähnlich des Regenbogens, und hat die Funktionen, das Gleichgewicht des Körpers beim Stehen, Gehen und Laufen sowie bei sonstigen Bewegungen und Betätigungen stabil zu halten. Das heißt, die Balance bringt den Körper schnell wieder in die gewünschte Stellung und dies wird unterstützt und gesteuert über Empfindungs- und Gedankensignale des Gehirns. Zudem hat das energetische Magnetfeld des Menschen die Aufgabe, den materiellen Körper magnetisch mit dem irdischen Magnetfeld zu verbinden, damit der Körper durch die magnetische Schwerkraft von der Erde immer wieder angezogen wird und die Bodenhaftung nicht verliert. Das Magnetfeld des Menschen ist so gepolt dass der physische Körper durch starke kosmische Magnetkräfte anderer Planeten nicht unkontrolliert in die Höhe gezogen wird bzw. nicht plötzlich in einen schwerelosen Zustand kommt. Dies wäre theoretisch möglich, weil in ihm eine feinstoffliche Seele einverleibt ist, die seit Urbeginn ihrer himmlischen Schaffung, vom Aufbau der Elemente in ihren Partikeln, schwerelos ist. Sie könnte auf die materiellen Zellen so stark einwirken, dass der Körper abhebt. Deshalb haben die früheren Erschaffer des Menschen, uneinsichtige zerstörerische Fallwesen, ein menschliches Magnetfeld geschaffen und es durch entsprechende Programme mit den Genen und Zellen sowie dem Erdmagnetfeld verbunden. Das menschliche Magnetfeld erfüllt auch die Funktion, den menschlichen Körper, vor allem die Wirbelsäule, in gerader bzw. senkrechter Stellung zu halten. Die Annahme der Forscher, dass der Mensch in Urzeiten gekrümmt bzw. buckelig sein irdisches Dasein verbringen musste und erst nach vielen Tausenden von Jahren der menschlichen Evolution immer mehr den aufrechten Gang angenommen hat, stimmt nicht. Die Forscher haben sich an Ausgrabungen bzw. Skelettfunden, die von Menschen hohen Alters stammen, orientiert bei denen die Verkrümmung der Wirbelsäule auf eine mangelnde Ernährung bzw. fehlende Nahrungsstoffe oder eine Stoffwechselerkrankung zurückzuführen ist, so wie dies leider auch heute bei älteren und kranken Menschen schmerzhaft geschieht. Es wurden auch Skelette von Tieren ausgegraben, die von Natur aus gekrümmte Wirbelsäulen hatten und irrtümlich der menschlichen Abstammung zugeordnet wurden. Tatsächlich aber waren der erste Mensch und seine nachfolgenden Generationen aufrechtgehende Wesen.